Привет YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren FIFA 21 Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute möchte ich euch mal eine ja, neue Formation vorstellen, die ich in letzter Zeit jetzt gespielt habe. Und zwar die 4-4-2-Formation. Die Taktik ähm, läuft bei mir aktuell richtig, richtig gut. Und deshalb möchte ich sie euch auch vorstellen. Wie gesagt, nochmal kurze Vorgeschichte, Leute. Ich habe ziemlich lange nach einer Aufstellung gesucht, die wirklich zu mir passt, mit der ich offensiv ähm, ja, viele Tore schießen kann und defensiv auch nicht so viele Tore kassiere. Mit diesen individuellen Taktiken, die ich bei dieser Formation habe, Klappt es aktuell richtig gut. Ich kann euch hier mal kurz mein Team zeigen, mit welchem ich gerade aktuell die Weekend League gespielt habe. Ich bin zwar kein Elitespieler oder sonstiges, also ich komme mittlerweile wirklich in FIFA 21 besser rein und erreiche immer solide Gold 1. Also es ist auch ganz knapp an der Elite gescheitert mit diesem Team. Und deshalb möchte ich euch mal heute meine individuellen Taktiken vorstellen. Ich hoffe, die 442 taugt euch. Ihr könnt sie gerne mal selber so anwenden. Und ohne viel zu quatschen, gehen wir mal rein in die Taktiken. Wie bereits erwähnt, äh, es, ist, es handelt sich heute hier um die 4-4-2. Das ist auch eigentlich die einzige Taktik, die ich wirklich spiele. Also mit dieser Taktik, also ich habe hier auf Defensivstil ausgeglichen. Fünf Stände, äh, also fünf bei Breite, fünf bei Tiefe. Offensivstil habe ich auch, 5-5. Ich habe hab jetzt mal rumprobiert. Ähm, ja, 6 hier, 6 da und sowas. Also ich fand ein 5 hat bei mir echt optimal gepasst. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass wenn ihr mal im Spiel seid und ihr merkt, okay, der Gegner, ähm, ja, If ihr seid 1-0 hinten, das ist die 55. Minute oder die 60. Spielminute. Dann könnt ihr hier mal 1-2 hochstellen, damit ihr ein bisschen, ja, ein bisschen höher steht und die Gegner vielleicht ein bisschen früher anfangen können zu pressen. Das ist nur eine Empfehlung für euch, wenn ihr äh, hinten seid und so langsam anfangen möchtet mit dem Pressen und mit dem, ja, auf den Gegner mal ein bisschen mehr Druck äh, zu machen. Und dann nach und nach könnt ihr zum Beispiel in der 70. nochmal auf Start drücken und dann könnt ihr hier beispielsweise Pressing nach Ballverlust rein tun. Und dann, wenn ihr immer noch 1-0 hinten seid, dann würde ich euch empfehlen, in der, ab der 80. Minute äh, ständiger Druck reinzuhauen. Und dann wirklich äh, Breite vielleicht eins hoch zu gehen. sondern wie hier wirklich die äh, Tiefe komplett voll zu machen. Und dann wirklich die letzten Minuten, die letzten 10 Minuten wirklich noch Druck machen, um zu schauen, dass man das Tor schießen kann. So standardmäßig spiele ich auf 5-5 und auf ausgeglichen. Ich finde, das ist eigentlich die optimale ja, Möglichkeit hier mit dieser 4-4-2 zu spielen. Aber das ist gar nicht das, was äh, das jetzt die Aufstellung ausmacht. Weil vielleicht spielen gerade viele so. Also die Aufstellung ist so, ich spiele mit Ben und Martial im Sturm. Rashford spiele ich mit äh, Martins außen und Kanteo und Renato Sanchez in der MZM. Und die Verteidigung bleibt ja eh gleich. Kommen wir jetzt zu den Anweisungen. Also ich zeige ich fange mal mit den Außenverteidigern an. Also ich habe bei den Außenverteidigern nicht nur hinten bleiben, so wie es die meisten haben, sondern habe denen hier bei der Laufart noch übergreifend gegeben. Übergreifend ist halt so, so, so, so zu verstehen, dass sie halt nochmal über also ziemlich weit außen bleiben. Die bleiben halt auch ziemlich weit außen. Was ich ziemlich gut finde, äh, gerade in der Offensivbewegung, dass sie nicht nach innen ziehen, sondern dass sie weiterhin immer außen bleiben. Das hat mir, also hat mir wirklich gut gefallen. Das habe ich von einem Kollegen übernommen. Bei den ZMs, merkt ihr schon, habe ich zwei unterschiedliche ZMs. Einmal habe ich Kanté und Renato Sanchez. Und bei Kanté weiß ich halt, das ist eher der, Sek der Defensive der Sechser. Also der Sechser, der hinten bleiben soll. Dem habe ich auch hinten bleiben bei Angriffen gegeben. Und, und Mitte abdecken natürlich. Also ich würde euch immer empfehlen, den ZMs Mitte abdecke zu geben. Weil sonst laufen die irgendwo bei euch aus. Der zweite ZM habe ich nicht hinten bleiben bei Angriffen. Sondern der soll auch mit angreifen. Damit ich fünf Angreifer habe, die dann offensiv Druck machen. Und zwar... Renato Sanchez hat bei mir ausgewogenen Angriff, also ist auf Standard ganz normal und der hat bei mir nur Mitte abdecken bekommen, also hier wie gesagt, es hier mal unterschiedliche Sachen rein, also gibt es den ähm, sechser sage ich mal also Renato Sanchez ja eher so ein Achter, kann man ja fast sagen, gibt es den, der ein bisschen offensiverer ist, der vielleicht bessere Schuss, Schussstats hat oder der vielleicht ein bisschen mehr Skills hat, gibt es dem vielleicht den Part, ähm, ja, dass er ein bisschen offensiver mitmacht und dem anderen, der wirklich defensiv ist, so wie Kanté, gibt es dem bleiben Angriffen bei den Außenflügel, ähm, also bei den Flügelspielern, habe ich zum einen zu einem einem Abwehr überlaufen. Finde ich an sich immer ziemlich gut bei den äh, Flügelspielern und äh, habe den auch noch mal für Flanken in den Strafraum gegeben. Ich gebe den Außen immer äh, für Flanken in den Strafraum einfach aus dem Grund, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Martins über Außen reinlaufe, also über Richtung Eckpfanne laufe und dann in die Mitte passen möchte, dann läuft beispielsweise auf der anderen Seite Rashford gerade in den Strafraum rein und so kann man zum Beispiel diese r 1 Flanken, die man ja so hart in die Mitte rein spielt, besser reinspielen und es, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Rashford auf der anderen Seite schon wartet und es teurer macht. Rashad habe ich genau das gleiche, also auf den LM habe ich genau das gleiche gegeben, Abwehr überlaufen und wir flanken in den Strafraum. Und offensiv habe ich wirklich nichts gegeben, sondern nur defensive verstärken. Diese Formation, bzw. diese Anweisungen und Taktiken kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Probiert es gerne mal aus und schreibt mir auf jeden Fall euer Feedback in die Kommentare. Ich würde es gerne hören, Jungs wie es bei euch geklappt hat, ob ihr mit der Taktik gut zurechtkommt. Wie gesagt, diese Taktik hat mich äh, wirklich besser gemacht. Also ich habe schon am Anfang immer um Gold 1 geschwitzt, damit ich überhaupt Gold 1 erreiche. Mittlerweile ist bei mir Gold 1 immer safe. Ich stand jetzt letzte Weekend League, äh, ich glaube 19, 5, nee, ich stand sogar 20, 5 und habe halt dann drei Spiele in Folge verloren. Aber das ist ja meistens kannst du die beste Taktik der Welt haben und dann läuft es ja halt trotzdem nicht, ihr kennt die Weekend League ähm, aber wie gesagt mittlerweile Gold 1 zu erreichen ist für mich gar kein Problem mehr, jetzt ist halt die nächste Stufe endlich mal Elite 3 zu erreichen und wie gesagt schreibt es mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare wie es bei euch geklappt hat, wie es mit dieser Formation bei euch läuft und genau und falls euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne einen äh, Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo falls ihr es noch nicht gemacht habt und in dem Sinne wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag aus rein und Ciao Ciao